Herrn L. Senosi und äh, äh, der äh, Sandra-Paula-Themenstreit, äh, die genau diese Software im Prinzip im Unterricht äh, erproben. Und äh, ich werde auch äh, bei meinen Ausführungen am ähm, Nachmittag dann noch etwas Bezug äh, darauf nehmen. Nur ganz kurz als Information. Das ähm, äh, eben soeben Gesagte ist bei uns bereits verfügbar. Die Kombination, die habe ich gerade im Chat gepostet, die lautet äh, Aufruf dieser Software, äh, Dacora, äh, über e und mit Zugängen, die man über EduVidual.at hat, über diese zentrale Plattform Moodle-Instanz, österreichweit, kann man damit arbeiten. Und ich bitte jetzt beide Vortragenden, das näher zu erläutern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir bräuchten, also ich habe die Rechte bekommen für die Präsentation, aber die, mein Kollege bräuchte, die bitte. Sollten verfügbar sein. Ja. Äh, wunderbar. Also wir freuen uns sehr, dass wir heute da sein dürfen. Wie gesagt, äh, Didier Elsinosi El und Sampa hat wir sind von dem Tourismusschulen Modul ähm, Wir dürfen heute unseren Kompetenzraster, den wir in der Schule nun äh, im Praxisunterricht, in der Praxisabteilung einsetzen, vorstellen ähm, und ähm, möchten uns gleich in diesen Zuge ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, die wir bekommen haben im Laufe dieses Projekts eben von, von dir Andreas ähm, bei äh, diesen Kompetenzrastern, die wir dann in EduVidual im Endeffekt eingespielt haben und beim Team von Individual, die uns auch sehr, sehr unterstützt haben. Vielen Dank. Ja, ähm, worum geht's? Es geht um einen Unterrichtsgegenstand, der in ähm, unserem Schulzweig unterrichtet wird. Das ist das Betriebspraktikum und Projektmanagement. Das ist ein Teil des Praxisunterrichts, der besteht unter anderem aus dem Kochunterricht und dem Serviceunterricht. Und in einem äh, dreiwöchentlichen Radl, wie wir sagen, findet dieser Unterricht quasi statt. Das ist eine Woche Kochunterricht, eine Woche Serviceunterricht, eine Woche Betriebspraktikum. Die Schüler und Schülerinnen sind da in drei Gruppen geteilt in einer Klasse und äh, kommen in, also in drei Wochen Abstand ähm, ins Betriebspraktikum. Ähm, dort äh, landen sie dann ca. 8 im Jahr und ähm, durchlaufen hier verschiedene Arbeitsbereiche und damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie das ähm, abläuft, haben wir da ein paar äh, Bilder vorbereitet. Geht schon die? Ja, ähm, aber bevor wir die Bilder zeigen, <lacht> wird ähm, mein Kollege jetzt mal kurz den Lehrplan erläutern, ähm, dann ist das auch ein bisschen besser nachvollziehbar. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Äh, vielen Dank auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, unser Projekt hier so zu präsentieren. Äh, um hier auch wieder diesen formellen Rahmen hier zu zeigen, haben wir eben hier ähm, sagen wir mal beispielhaft äh, den Lehrplan für den ersten Jahrgang im Bereich Betriebspraktikum und Projektmanagement äh, in die Präsentation hineingearbeitet. Die Lehrpläne für den zweiten, dritten und vierten Jahrgang unterscheiden sich nur geringfügig von dem des ersten Jahrgangs. Da kommen einfach dann noch hinzu äh, irgendwelche also Kompetenzen, die im Bereich äh, Super Supervising und, und der Schüler, die Schülerin kann kleine Teams äh, leiten und kann die Arbeitsleistung, die Eigene und die des Teams reflektieren. Solche Dinge kommen dann hinzu beim dritten und vierten Jahrgang. Aber die grundsätzlichen, der grundsätzliche Rahmen ist relativ ähnlich als auch bei den anderen Jahrgängen. Schauen wir uns kurz an, was da geht. Es geht also darum, und das hat die schon ein bisschen angedeutet, wir haben jetzt den Servierunterricht, wir haben den Kochunterricht und dann eben als, dritten, als dritte Achse den, des, des, die betriebliche Praxis. Und hier geht es eben darum, dass eben die in den anderen Gegenständen erworbenen Kompetenzen also auch angewendet werden können in der betrieblichen Praxis. Dass hier eine professionelle Einstellung zur Dienstleistung vorliegt, dass das Erscheinungsbild und die Kleidung den Anforderungen des Berufsbildes entsprechen dass man Gäste betreuen kann, dass die Schülerinnen und Schüler, also auch in Bezug auf Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Jene- und Abfallwirtschaft, ähm, dass, dass sie das unter Anleitung praktisch umsetzen können, äh, dass sie auch unter Anleitung betriebsrelevante Maschinen bedienen können, dass sie einfache Betriebsabläufe aus der Gastronomie und Hotellerie erklären können und im Team arbeiten können. Und im Lehrstoff äh, Steht dann eben auch nochmal beschrieben, dass eben die Betriebsbezogenen Tätigkeiten in allen Bereichen der Gastronomie und Hotellerie sowie der Umgang mit dem Gast eben im Vordergrund steht. Und wir im Modul haben eben die Möglichkeit geschaffen, den Schülerinnen und Schülern möglichst ein breites Spektrum an unterschiedlicher betrieblicher Praxis anbieten zu können. Genau, und das haben wir jetzt ein bisschen festgehalten in bewegten Bildern. Ich werde dazu einfach ein bisschen erzählen. Eine dieser Arbeitsstätten oder Arbeitsbereiche ist das Lehrerrestaurant. Das heißt, am Versuchsobjekt Lehrperson kann sehr praxisnah alles ausprobiert werden. Hier sehen wir jetzt auch die Restaurantküche, wo die Schüler und Schülerinnen frisch die Gerichte zubereiten. an Richten und das alles unter Anleitung von einem äh, Betreuungslehrer. Und da sind wir jetzt wieder im Restaurant, wo dann eben serviert wird. Sie arbeiten in relativ kleinen Gruppen, also circa vier bis acht Schüler und Schülerinnen pro Station. Das ist von der Station abhängig. Und die sind dort dann mehrere Stunden an diesem Tag eingesetzt. Ähm, und ähm, der Kollege und die Kollegin, die da betreut, kann sich wirklich auch Zeit nehmen für die Schüler und Schülerinnen, wie zum Beispiel auch hier in der Weckelküche, wo die Jausenweckerl, die dann später im Schülercafé verkauft werden, zubereitet werden. Und ähm, da wird auch besonders eben auch auf die Hygienerichtlinien beim Verpacken geachtet. Ähm, und ähm, da bekommt man eben auch sehr Individuelle Betreuung, wie man hier sieht. Jetzt sind wir in, äh, im Schülercaféhaus. Kaffeehaus. Ähm, hier wird gerade das Boniersystem geschult. Das haben wir vorher schon gesehen im Lehrerrestaurant, wo eben die Kollegin gerade einweist, wie zu bonieren ist. Wir haben ein bargeldloses Zahlsystem mit der Educard und alles, was gekauft wird in der Schule, läuft eben über dieses System. Naja, und jetzt sind wir schon bei der Kaffeemaschine selbst angelangt. Die Schülerin äh, probiert jetzt zum ersten Mal eben äh, Kaffee zu machen und was so locker bei den Baristas aussieht, ist eigentlich, ähm, ein, also sind eigentlich Handgriffe, die man viel, viel üben muss, also bis man dann wirklich aufrecht vor der Kaffeemaschine steht, ohne sich runterbücken zu müssen, wenn man eben den Siebträger einspannt, das erfordert viel Übung. Ähm, und äh, das genau wird eben im Betriebspraktikum erstens gelehrt und dann eben auch geübt, weil die Schüler und Schülerinnen eben mehrmals im Schuljahr in diesen ähm, Stationen Zeit verbringen. Aber die Gelegenheit haben sie. Wir haben am Tag circa 200 Kaffeeportionen, die verkauft werden. Das heißt, da gibt es ausreichend Übungsmöglichkeiten. Eine nächste Station, die wir auch haben, ist die sogenannte Warenwirtschaft. Das ist das Büro, wo unser Kollege sitzt, der die Warenbestellungen macht. Und auch hier haben wir ein Verwaltungsprogramm. Sie sehen, das ist jetzt wirklich eine Minigruppe. Da sind nur zwei Schüler und Schüler, also zwei Schülerinnen eingesetzt, die eben hier die Bestellung unter Anleitung machen. Ja, und hier sehen wir jetzt noch das Endprodukt aus der Küche, das im Lehrerinnenrestaurant. restaurant wird. Ja, und wie Sie sich vorstellen können, ist dieser Unterricht, der eigentlich ein Gegenstand ist, aber auf acht Stationen aufgeteilt ist, gerade wenn es um die Beurteilung und Bewertung geht, und vor allem auch um die Dokumentation des Lernprozesses, dann ist das doch eine sehr komplexe Angelegenheit. Wir haben doch in jeder Station unterschiedliche Lehrer, die beurteilen. Und auch in den Stationen selbst rotieren die Lehrkräfte. Das heißt, es muss nicht heißen, dass dann wieder dieselbe Betreuungslehrerin oder dieselbe Betreuungslehrer da ist wie beim letzten Mal. Das war die Herausforderung, die sich gestellt hat. Wie kriegt man das hin? Und ja, da haben wir uns dann halt begonnen, darüber Gedanken zu machen. Also kurz auch noch ein bisschen die Historie aufzuschlüsseln, wie das überhaupt entstanden ist. 2019 haben wir den äh, Auftrag bekommen, von der Schulleitung äh, ein Tool äh, zu schaffen oder ein Tool, Tool zu entwickeln, bei dem die, ähm, sage ich einmal, die, die Lernerfolge im Praxisbereich besser abgebildet werden können. Und uns war von Anfang an klar, dass das also digital sein muss. Und deswegen äh, habe ich mich auch gleich äh, mit der Sandra kurz geschlossen, die bei uns in der Schule äh, nicht nur die Expertin im Bereich äh, Digitalisierung ist, sondern eben auch ähm, unser, unsere Moodle-Administratorin ist. Und äh, deswegen war ich dann bei ihr und wir haben gemeinsam überlegt, was könnten denn die Ziele sein, die wir da verfolgen wollen. Und da war es klar, also es geht darum, dass wir Transparenz schaffen wollen bei den individuellen Leistungserfolgen der Schülerinnen und Schüler, aber auch bei der Leistungsbeurteilung. Das wollten wir also auch auf diese Transparenz erhöhen. Ähm, wir wollten eine bessere Übersicht geben über die bereits erbrachten, aber auch noch ausständigen Kompetenzen. Und äh, es ging auch darum, dass wir eben ein Tool schaffen, ein digitales, das äh, diese, diese Lernprozesse in Bedingungen durch mehrere Lehrpersonen äh, zulässt. Naja, und da haben wir wirklich ähm, lang gesucht. Wir waren sogar dran, drauf und dran, dass man zu überlegen, programmieren wir da selber eine App? Und dann ähm, war es aber irgendwie auch gerade so die Zeit, wo wir gesagt haben, naja, wir wollen ja eigentlich individual pushen. Wir wollen, dass sich alles auf der Lernplattform äh, konzentriert und da jetzt wieder etwas Neues einzuführen. Das war dann eigentlich nicht so nach unserem Geschmack. Und wir haben dann recherchiert, und dazu sagen, wir waren damals noch keine E-Education-Schule ähm, und haben noch nicht vielleicht äh, den Wissensstand gehabt, den andere in dieser Zeit schon hatten. Und wir haben dann natürlich, wenn man sich mit Kompetenzen auseinandersetzt, Komet entdeckt ähm, und sind über Komet äh, dann eigentlich äh, eine E-Education-Schule geworden und äh, freuen uns, dass das eigentlich unser Einstieg damals war, weil wir sind sehr froh, dass wir jetzt dabei sein dürfen. Ähm, naja, und äh, über Komet haben wir dann begonnen, die Kompetenzraster zu entwickeln. Da waren dann sehr viele Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis auch beteiligt, weil es eben darum ging, genau zu definieren, wie messen wir den Kompetenzen, was sind die Indikatoren. Wir haben das dann umgesetzt und den Kompetenzraster dann in individual integriert mit dem Tool, das heute der Andreas, glaube ich, eh auch noch vorstellen wird. Und haben dann in ganz, ganz kleinen Rahmen das mal ein bisschen ausgetestet mit ein paar Testschülern. Dann haben wir Gott sei Dank an Kollegen und Kolleginnen gefunden, die sich bereit erklärt haben, dass sie das pilotieren. Genau, und also, und im heutigen Schule haben wir begonnen, dieses System also im Vollbetrieb zu übernehmen. Wir haben also auch ein Schilf abgehalten für die Kolleginnen und Kollegen, um einfach das Handling also zu vermitteln. Und es gibt jetzt also auch im ersten Semester so eine Art ja, Monitoring, bei dem die Kolleginnen und Kollegen denen einfach Hilfestellung gegeben wird äh, im Bereich dieser, dieser Beurteilung über diesen Kompetenzrast. Und ich muss sagen, von Woche zu Woche funktioniert das immer und immer besser. Äh, und äh, ich denke, wir haben auch einige Fenster gefunden im Kollegium. Es funktioniert ganz gut, ja. Okay. Ja, aber es haben sich natürlich auch einige Herausforderungen gestellt, als wir diesen Kompetenzraster entwickelt haben. Ähm, prinzipiell werden ja die Kompetenzraster anhand der Lehrpläne erstellt. Das heißt, man übernimmt dann, äh, man bildet den Lehrplan in den Kompetenzrastern ab. Und das hat halt gerade in diesem Gegenstand nicht immer gut gepasst und nicht gut funktioniert, weil wir eben diese vielen Stationen auch haben, wie schon vorher beschrieben. Und da möchte man eben auch so auf diese eine... Herausforderung, neben der, dass, dass wir eben, wie wir schon gesagt haben, dass eben mehrere Lehrpersonen da auch äh, quasi beurteilen sollen, äh, haben wir eben auch einige Herausforderungen im Bereich des, des Lehrplans selbst, wie die Sandra schon eben angedeutet hat. Wir haben also hier einerseits so ein bisschen zusammenfassende äh, Kompetenzbeschreibungen, die aus unserer Sicht äh, eigentlich also auch getrennt, von, äh, getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Nämlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese persönlichen Kompetenz äh, nehme, dann diese professionelle, bedeutet diese professionelle Einstellung zur Dienstleistung eigentlich hat etwas mit Motivation zu tun, mit positiver Arbeitshaltung. Das Erscheinungsbild, also mit der persönlichen Hygiene und die Anforderungen in Bezug auf die Kleidung mit den unterschiedlichen Uniformen, die getragen werden müssen. Ob ich jetzt im Hotel bin, ob ich jetzt quasi im Restaurant bin oder im Modultreff, also in dem Kaffeehaus oder ob ich in einer Küche bin, da haben wir auch unterschiedliche äh, Anforderungen, was die Berufsgradung betrifft. Also das sind aus unserer Sicht eben so Teilbereiche aus dieser Kompetenz. Andererseits haben wir eben dieses Wiederkehren der Kompetenzen, weil äh, eben diese acht, neun Termine, die wir da im Jahr haben, da sind diese persönlichen Kompetenzen vor allem ja immer wieder am Prüfstand, wenn man so möchte. Also da ist es immer wichtig, dass natürlich die Schülerinnen und Schüler pünktlich kommen. Das ist also auch ein Teil dieser dieser professionellen Einstellung, dass die natürlich also quasi gepflegte Uniform haben, dass sie auch gepflegt erscheinen und dass die Uniform komplett ist. Das heißt, das muss wiederkehrend also quasi auch beurteilbar sein aus unserer Sicht. Dann haben wir eben auch diese Situation mit den allgemeinen Formulierungen, wie zum Beispiel die betriebsrelevanten Maschinen bedienen zu können. Ja, das ist natürlich unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung. Das kann also einerseits ein Kassensystem sein im Restaurant oder im, im, im Kaffeehaus. Das kann andererseits eine Kaffeemaschine sein. Das kann aber in der Großküche sein, zum Beispiel ein Kombidämpfer, ein, eine Kippbratpfanne. Das kann ein Rührkessel sein, etc. Es kann eine Induktionsplatten sein. Also das sind unterschiedliche Maschinen ja auch da. Und wir wollen eigentlich auch ein bisschen sichtbar machen, an welchen Geräten, an welchen Maschinen wurde bereits gearbeitet und also auch die einfachen Betriebsabläufe in der Gastronomie und Hotellerie sind ja quasi von Abteilung zu Abteilung ganz unterschiedliche. Ja, und ähm, das haben wir versucht eben umzusetzen in einem Kompetenzraster, der ein bisschen abgewandelt wurde. Und das, äh, das, das entwickelte äh, Konzept eben versucht, äh, beziehungsweise bildet den Lehrplan einerseits ab und äh, ist aber angepasst individuell auf diese aus, für unseren Standort individuellen, spezifischen Aufgabenfelder. Und wir haben die Teilkompetenzen, die sozusagen die jeweiligen spezifischen Handlungsprozesse darstellen, damit die Kompetenzen auch messbar werden. Und äh, das äh, Kompetenzportfolio äh, ist eben so angelegt, dass möglichst äh, alle Möglichkeiten an Kompetenzen und Teilkompetenzen bei jedem Unterrichtstermin beurteilbar sind. Und äh, das äh, wollen wir gerne kurz herzeigen. herzeigen. Deswegen werde ich jetzt kurz äh, wieder die. Nein, Präs nein, nicht. Nein, das nicht. Nur die Präsentation beenden. Oder? Ja, schon? Nein, du, du, du, du, du tust die Bildschirmnutzung jetzt. Ah ja. So, da sind wir jetzt in unserem äh, Kompetenzraster in einem Testkurs. Ähm, ich suche jetzt einmal die Schülerin aus. Das ist der. Testlehrer in dem Fall. Und äh, ich, ich, äh, wir haben hier schon einige Beurteilungen jetzt einmal vorgenommen, auch die wir dann nachher noch erzählen. Ja, bin, also, Aber ja. nicht ah, okay. ähm, jedenfalls äh, ist es so, dass wir jetzt hier die, die, die Kompetenzen noch sehen. Und ich bin jetzt zum Beispiel jetzt im, im Modultreff, also in diesem Kaffeehaus, eingeteilt äh, als Lehrkraft und möchte mir jetzt eben anschauen, was hat... Der Schüler, die Schülerin bereits an Kompetenzen erworben. Hier dann sehe ich also auch hier an diesen grau hinterlegten äh, Augensymbolen, dass hier bereits zum Beispiel ähm, die Ausgabe von Produkten äh, und die Hygiene-Qualitätsstandards schon eben hier vollständig erreicht worden sind. Aber im Bereich äh, Handhabung der Siebträgermaschine, also betriebsrelevante Maschinen, dass da eben noch ein Bedarf ist, da kann ich mir dann noch mal anschauen, was genau sind die Probleme gewesen. Ja, das Einspannen des Siebträgers war zum Beispiel hier noch herausfordernd und wir haben hier zum Beispiel auch bei Milchschäumen große Herausforderungen. Logischerweise, wenn es an diesen zwei grundlegenden Prozessen schon scheitert, dann ist also quasi auch natürlich die Zubereitung also quasi hier noch nicht, äh, ja, nicht möglich. Und das heißt natürlich, wenn Sie also heute zu mir kommen und ich sehe hier, dass eben hier noch bestimmte Herausforderungen da sind, dann werde ich natürlich da versuchen, an diesen Kompetenzen zu arbeiten mit der Schülerin und ich sehe auch ah, hier im Bereich Boniersystem, System und Kassesystem gibt es noch gar nichts. Also werde ich Sie wahrscheinlich auch so auch an diesem Tag, an diesem Termin hier ähm, auf dieser, äh, hier dafür einteilen, dass sie also auch die ähm, verkauften Waren bonieren kann. Dann gehe ich jetzt auf den spezifischen Termin. Das wäre jetzt in dem Fall fünfte Wir haben eben schon einige Beurteilungen vorgenommen. Ich werde zuerst im Bereich Selbstkompetenzen hier Beurteilungen vornehmen im Bereich Pünktlichkeit. Also ich komme pünktlich zum Unterricht oder ich habe die komplette und gepflegte Uniform. Und dann am Schluss kann ich auch dann hier noch mal beurteilen, die positive Arbeitshaltung, die wir schon besprochen haben. Und die, die Verlässlichkeit im Bereich Selbstkompetenz. Ähm, Im Bereich Sozialkompetenz habe ich eben dann die Teamfähigkeit. Also ich kann mit dem Team mitarbeiten, wie wir auch im Lehrplan gesehen haben. Und auch die Gäste beteuern. Auch das war ja im Lehrplan äh, verankert. Und im Bereich äh, Kaffeehaus haben wir dann die jeweiligen... Geräte. Also hier haben wir schon gesehen, im Bereich Ausgabe hat die Kollegin ja schon etwas getan. Dann werde ich möglichst hier quasi arbeiten mit ihr an der Kaffeemaschine, um hier noch die Teilkompetenzen hier besser zu vermitteln oder dass sie dann noch einfach Chance hat, das zu üben. Und am Schluss des Tages werde ich dann hier dementsprechend wieder eintragen, wo ihr momentaner Stand ist. Also ob sie jetzt eben das vollständig beherrscht, das Einspannen, oder ob sie jetzt äh, die, die, die, die Mengen, des, der, der Porto, die Portionsmengen äh, auch beherrscht. Ähm, aber auch zum Beispiel, wo wir vorher schon gesehen haben, das Problem mit den Milchschäumen, ob sie das hier verbessert hat. Und das könnte ja dann sein, dass sie sich dann auch dementsprechend hier verbessert. Und das kann ich natürlich dann auch abspeichern. Ähm, auch bonieren lasse ich sie natürlich an dem Tag, weil da haben wir ja gesagt, das haben wir noch nicht. Deswegen äh, werden wir sie das auch machen lassen und ich kann nicht diese Beurteilungen eintragen. Genau. Ähm, das heißt, man muss nicht in allen Kompetenzen beurteilen, sondern natürlich nur in denen in denen, ähm, eine, eine, so eine Überprüfung oder eine Leistungserbringung stattgefunden hat. Ähm, und ich möchte jetzt nur ganz kurz noch zeigen, äh, wie das aus äh, Schülerinnen-Sicht aussieht. Jetzt stoppen, oder? Ja. So, also hier sehen wir jetzt äh, die Schülerinnen eingeloggt und äh, ich kann jetzt auch hier auf den Kompetenzraster klicken und sehe jetzt hier die Beurteilungen, die meine Lehrkräfte für mich zusammengestellt haben. Ähm, ich habe hier alle Lernvorschritte oder ich kann mir meine einzelnen Termine ansehen und sehe dann, wie ich beurteilt wurde. Wir haben auch hier eine, eine, eine Note, die immer angepasst wird. Das heißt, man sieht dann auch gleich, wo habe ich quasi, also wo stehe ich jetzt gerade. Und was ich auch sehr schön übersichtlich finde, ist hier das Kompetenzprofil. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich eine sogenannte Rasterübersicht. Hier habe ich dann die Beurteilungen aus den jeweiligen Terminen. Ich sehe, welche Kompetenzen ich schon erreicht habe und auf welche Note also, das wird gerundet vom System, wie ich da derzeit gerade stehe. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, der Vorstellungsgespräch habe, dann könnte ich mir auch einen Bericht erstellen. Hier unten gibt es dann die Möglichkeit ähm, eines Berichtes. Entschuldigung, hier gibt es die Möglichkeit eines Berichtes, wo man die Parameter festlegen kann und ähm, die, diesen Bericht dann eben runterlädt. Ähm, und dann kann man sich diesen Bericht. Okay, das geht jetzt nicht auf. So. Hier ist er schon und äh, bekommt dann eben eine genaue ähm, Auflistung der Kompetenzen, die man eben schon erreicht hat und, und man Beurteilungen bekommen hat, mit einem entsprechenden Zeitstempel. Genau. Ja, ähm, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt äh, anschauen, was wir mit diesem System erreichen, dann äh, können wir auf der einen Seite natürlich die Leistungsbeurteilung für uns Lehrer und Lehrerinnen, aber auch für die Schüler und Schülerinnen sehr äh, Transparenz gestalten. <lacht> okay. Okay. Äh, ja, und wir haben also quasi eine sehr, sehr gute und konkrete Übersicht über die äh, quasi unterschiedlichen Handlungsfelder äh, und, und, und äh, sage ich mal, Handlungsprozesse, ähm, die ja sozusagen. Als Teile der, der jeweiligen im Lehrplan verankerten Kompetenzen äh, sind. Genau, und für die Schüler ist das auch ganz ersichtlich, was sie quasi alles zu, zu erbringen haben. Ja, und für uns ist es jetzt eigentlich auch zu einem Tool geworden, wo wir sagen, wir können adaptives Lernen unterstützen. Also es ist jetzt nicht das Tool, das das, das das adaptive Lernen macht. so Wenn ich sage, ich habe adaptive Tests, äh, wie das ja teilweise schon automatisiert geht. Aber es unterstützt uns Lehrkräfte dabei, zu sehen, okay, was können die Schüler, was können sie noch nicht? Äh, und wo müssen wir ansetzen? Ja, also was können wir vielleicht jetzt heute ein bisschen außen vor lassen, weil das schon gut funktioniert und wo braucht es noch Übung? Und das ist eigentlich eine groß, großartige Erkenntnis. Und das sehen wir auch wirklich, dass sich das im Laufe der Zeit halt jetzt ganz stark schon etabliert hat und eigentlich anfänglich muss man schon sagen, war es ein großer Aufwand, eine große Umstellung für alle. Es war auch nicht für alle so einfach. Es hat auch ein paar gegeben, die es nicht so super gefunden haben, weil es doch ein, ein großer Aufwand ist. Aber wenn wir jetzt ähm, ja, zurückblicken auf die ersten Monate, dann können wir durchaus äh, sagen, dass sich das ähm, schon sehr, sehr Positiv ähm, etabliert hat auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch bei den Kollegen und Kolleginnen. Ich möchte noch kurz auch hinzufügen, weil eben das andere auch dieses adaptive Lernen noch erwähnt hat. Das letzte Mal beim Moodle-Symposium war das ja auch so ein bisschen Thema, dass ja diese digitalen Möglichkeiten ja nicht nur Ersatz, also Dinge ersetzen sollen, die also sonst analog irgendwie stattfinden, sondern auch einen pädagogischen Wert haben sollen. Und wir sehen eben darin besonders diesen pädagogischen Wert auch, dass man eben die individuellen Leistungserfolge besser äh, überblicken kann und dann eben ansetzen kann, dort, wo es notwendig ist. Okay, ich sehe gerade, dass eigentlich ähm, die Folie, die ich hier habe, nicht gezeigt wird. Ähm, Moment. <lacht> Na, weil die Abschlussfolie, die wäre schon noch wichtig. <lacht> jetzt gibt es auch die Folie dazu, zu dem, was wir besprochen haben. Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns zugehört haben und dass wir unsere Erfahrungen teilen durften. Und äh, hoffen, dass jetzt alle, nachdem wir einen Gusto gemacht haben, mit der Kaffeemaschine Kaffee trinken gehen können. <lacht> Super, ein toller Abschluss. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank äh, euch beiden. Ähm, sehr eindrucksvoll, was ihr da jetzt schon gemacht habt. Äh, und äh, ja, ihr habt es natürlich auch gesehen, dass da ein gewisser Vorbereitungsaufwand damit verbunden ist. Aber auf der anderen Seite ist das eine Vorbereitung auch für die nächsten Jahre. Das heißt, das ist nicht ein einmaliger Prozess. Und wenn das einmal in diese... Digitalisierte Form überführt worden ist, dann, dann ist es einfach auch für euch und für andere Kolleginnen immer wieder verwendbar. Ganz kurze Frage: Es gibt ja da auch die Funktionalität, sehr stark zu individualisieren, indem man mehr oder weniger Zusatzaufgaben und so weiter auch Schülerinnen übermittelt. Das nutzt sie aber nicht, weil ihr das nur für diese Tage verwendet. Aber das ist richtig vom Konzept her verstanden. Also momentan sind wir mal dort und äh, sind jetzt quasi mal, wir haben aber noch viele, viele Ideen auch, die Sandra und ich haben, äh, wir fantasieren schon, äh, wie man das jetzt noch weiter ausbauen kann und äh, da wollen wir schon solche Dinge auch berücksichtigen, dass man also auch diese vertiefenden Komponenten noch vielleicht für diejenigen, die eben hier noch mehr Skills haben äh, oder beziehungsweise die, die, die, die, die Kompetenzen schon erfüllt haben, dass man denen noch andere Angebote macht. Das ist schon etwas, was man uns auch Ja, und halt vielleicht auch also für die, die sich schwer tun, dass man hergeht und sagt, okay, wir, wir, es gibt da jetzt ein Lernvideo für die, für die Handhabe der Kaffeemaschine, dass man sich eben anschauen kann. Wenn man auf diese Kompetenz klickt, ist das eben dann verlinkt. Und dass man sich, wenn man sich schwer tut, da halt auch zu Hause schon ein bisschen vorbereiten kann, hm. bevor man in die Station kommt das nächste Mal. Super toll. Ich könnte eine Frage von Yvonne Zauner noch schnell beantworten, die im Chat gekommen ist. Ist die Kompetenz erfüllt, wenn sie einmal richtig ausgeführt wurde? Da schaut es so aus, dass im Prinzip mehrere Aufgabenstellungen mit einer Kompetenz verknüpft sind. Und dann, wenn die Lehrkraft entscheidet, dass sozusagen die Aufgaben und der Großteil der Aufgaben erfüllt worden ist, dann kann man diese Kompetenz äh, dann auch markieren als erreicht. Äh. Es gibt so gewisse Mechanismen, äh, Automatismen auf Ebene der Teilkompetenzen, die sozusagen das unterstützen. Also wenn man sagt, da können Schülerinnen selbst äh, arbeiten und da wird automatisch dann, also eine Teilkompetenz, ähm, wenn ein gewisser, keine Ahnung, Wert erreicht worden ist, äh, genehmigt äh, oder, oder erteilt. Aber das große Ganze bleibt natürlich äh, den äh, uns Pädagoginnen äh, überlassen, äh, die Beurteilung vorzunehmen. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für die Präsentation. Äh, wir begeben uns jetzt in die wohlverdiente mittagsphase